Ja, liebe Wanderinnen und Wanderer, unterwegs ist mir ein Fehler passiert. Ich habe einen Berg falsch benannt, der von euch als erster das herausfindet welchen Berg ich falsch benannt habe und wie er richtig heißt kann es mir unten in die Kommentare schreiben. Der Erste, der das rausfindet, kann eine Wanderung auslesen, wo ich für ihn organisiere und begleite ich wünsche viel Spaß dabei bin gespannt ob das jemand herausfindet jetzt verliere ich wieder an Höhe die höchste Stelle jetzt verlassen Da sieht man sogar bis zum Niesen. Das ist dieser Berg hier hinten da und da ganz vorne hier ist noch ein Senderturm. Dort kommen wir unten dann vorbei. Also jetzt geht es wieder runter. Von oben komme ich jetzt her. Das ist ein bisschen da hier, das Alp. Und ich glaube, da vorne über diesen Hügelzug bin ich mit der runter runtergewandert. Und da sind noch ein paar Kühe am Siesta machen. Die genießen die Sonne. Von dort ganz oben komme ich jetzt runter. In diesem Wald oben. Jetzt her. Die Herbstfarben sind einfach so schön jetzt noch eine Fluh und wieder eine schöne Aussicht in Semmental. Und da bin ich in der Hülle, immer noch auf 1136 Meter. Und da ist noch 3 Stunden und 10. Ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen länger, weil ich noch einen kleinen Umweg mache. Da vorne ist der Sender. Ihn gut da. Dort komme ich unten vorbei. So, jetzt geht es hier hoch. Links ab, auf den es ist einfach schön. Diese Hügel da. So gut aus. Und da der Weg. Jetzt Und da noch einen Blick zurück. Schaut doch einfach diese Landschaft an. Oh, einfach schön. Jetzt hat ich lange eine Straße. Aber da geht es jetzt wieder über eine sehr schöne Weide. Übrigens habe ich noch gesagt, dass ich alleine unterwegs bin, ohne die Route. Das stimmt eigentlich nicht so ganz. Vielleicht habt ihr zwischendurch meine heimliche Begleiterin gehört. Sie sagt mir immer, wodurch dass ich muss. Das ist so was Praktisches. Oh, noch fast ein Sumpfgebiet da unten. Hier drüben sind Ruth und ich durchgekommen. Und da auf diese großen Weide da haben mich und Ruth die Ziegen begleitet. Und da ganz unten im Tal wäre Eckewil. Auf dessen Gemeindegebiet ich jetzt schon lange unterwegs bin. Jetzt ist es lange runtergegangen und da Geht es auf einmal wieder hoch? Auch ein bisschen ein mühsamer Weg mit sehr vielen Steinen. Zwischendurch war eine schöne Aussicht auf die andere Seite. Den ja, der Center Turm kommt immer näher. Oh, noch ein Blick in die Berge. Wir sind hier im hinteren Blattbach. Schön geschmückte Bauernhäuser. Und da eine uralte Buche. Da sieht man schon wieder in die Berge. Ich jetzt einen ganz schönen Platz ausgewählt für eine Pause. So, und jetzt geht's wieder weiter. Die da haben wir auch Siesta. Blick auf die andere Seite runter. Und da noch der riesige Baum. Eine. ein toller Wald. Und da vorne ist noch das Restaurant Gattbach, auch sehr bekannt. Und da kommt noch eine schöne Linde zum Vorschein. So schön. Ja, da sieht man weiter da oben, da vorne noch mal der Blattbach. Ich gehe jetzt aber dann da vorne links hoch und da oben ist der Endeturm. turm Ein fantastischer Ausblick. Über diese Ebene da unten bin ich jetzt gekommen. da sind man nach Eidbühl runter. Da sind wir ja schon ein paar Mal durchgewandert. Und rechts davor wäre dann Vecchiwil. Es ist einfach so schön. Da unten ist einer noch am mähen. Weidepflege. Jetzt da ein bisschen weiter vorne habe ich eigentlich geplant gehabt geradeaus zu gehen. Nach Eggiwil runter. Da ich aber doch jetzt noch so früh bin Schweige ich jetzt hier dann rechts ab und wandere noch nach Langnau. Da kommt dann noch ein Highlight, der älteste oder zweitälteste Tunnel von der Schweiz werden wir durchqueren. Auch da oben wird man von Fluglärm gestört. Geht doch ziemlich weit runter. Und da habe ich jetzt schon fast alles abgewandert. Eine Wanderung ist noch geplant. Über diesen Hügel da hier vorne da. Und auch hier so schön. Mit sich immer mehr. Hier unten hätte ich zuerst geradeaus weiter wandern wollen. Jetzt nehme ich aber einen anderen Weg und gehe da unten beim Hof, da hier durch die Seite da entlang. Vorne sieht man den Weg wieder und dann komme ich zu diesem Tunnel. Da hat man eine schöne Weitsicht. Weiß nicht, ob das da hier vorne Signal ist, könnte sein. Da befinden wir uns wieder auf dem Transwiss Trail, der vom Bodensee zum Genfersee oder auch umgekehrt begangen werden kann. Schöner Weitwanderweg. Ich habe den vor Jahren mal gemacht. Dann kenne ich diesen Weg auch schon vor noch nicht allzu langer Zeit. Bin ich mit meiner Schwester und den zwei Jungs da durchgewandert, von Eckiwil nach Langnau. Ich weiß also, was mich da noch erwartet. Da hierdurch war es schon das letzte Mal für mich sehr interessant. So Solche Gegenden wie da, das gefällt mir. Und heute ist es noch viel schöner, die Farben. diese Fluggegend. Und das Hegelloch, dieser Tunnel, der ist hier vorne irgendwo da. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf der rechten Seite. Hier vorne geradeaus ist der Tunnel. Wie gesagt, das ist der älteste oder zweitälteste der Schweiz. Da habe ich wieder einen schönen Waldweg. Da geht es doch sehr steil hoch. Heckeloch nach 5 Minuten, und da ist schon die erste große Fluh. Jetzt geht da der Weg dieser Flur entlang. Das ist jetzt dieser Tunnel. Soll der älteste oder der zweitälteste der Schweiz sein? Ich glaube, am Grimsel ist noch einer, der älter ist. ein langer Tunnel. Aber es ist doch ein Tunnel. Und auch da ist wieder eine große Flucht, und das ist der Eingang da. Da haben wir den geografischen Mittelpunkt vom Amt Signau und diese Bank kommt auch drei Personen bekannt vor. Und das ist die Aussicht. Doch so schön. Und da drüben, diese Straße, wo man da sieht, da muss ich jetzt dann wieder hoch. Und liebe Wanderbrüder, hier drüben. Sieht man auch etwas, was ihr kennt, die Lütheren-Alp. Und da unten sieht man noch einen Zug, ich hoffe, ihr seid auch. Von da drüben komme ich jetzt her. Das sind auch Kühe, friedlich und leiden. Und da sieht man so fluh Also es ist auf der Rückseite von diesem Berg da. Und da geht es steil wieder bergauf. Letzter längere Aufstieg, es kommt dann noch weiter vorne, ein ganz kurzer. So, ich habe da wieder einen Aufstieg bewältigt. Ich hole wieder den Bettpreis. Da oben ein Holzplatz. jetzt wieder runter schön eine wunderbare Aussicht da oben fast alles flach Und da unten in diesem Tal fließt die Emme. Ja, Eigenmönch und Jungfrau. Die anderen Schneeberge. Schön. Der Ausblick von da oben. Da ist ganz ein schöner Waldweg. Und ich habe zum Glück schon wieder ein bisschen an Höhe verloren. Jetzt habe ich schon ziemlich einen Abstieg hinter mir und da vorne, genau da vorne hier, geht es dann nochmal ein bisschen hoch und das ist dann der letzte Aufstieg. geht der Weg da noch an diesem Wald entlang. Da vorne, mit diesen Linden, mache ich noch eine Pause. Auch von da hat man wieder eine sehr schöne Aussicht. Übrigens, das da unten war auch mal ein Restaurant. Jetzt nicht mehr. Ah, oh, ist doch schön. Da sieht man Langnau und hier das Emmental runter und hier noch das Emmental rauf schön da oben Da mache ich jetzt noch eine Pause. Da eine Treppe runter. Und da ist ganz ein schöner Weg. Dann Wald entlang. Steine, da ja, muss man schon ein wenig aufpassen, das könnte noch zum Teil glatt sein. Da an dieser Stelle stand früher noch die Erdburg-Zwiegart. Nichts mehr davon erhalten, außer da zwei Hügel. Da geht es hoch und wahrscheinlich war sie mal hier oben. Jetzt geht es doch ziemlich steil runter in diesem Wald. Treppen. bin ja froh, dass ich die nicht hochgehen muss. Das da im Zickzack. diesen Wald runter. Ich bin immer noch im Wald, immer noch so über kleine Treppen. Zum Glück muss ich das nicht im Winter machen. Der Weg da unten weiter. Ich bin immer weiter unten. Jetzt habe ich nicht mehr weit bis nach Langnau. Schon fast geschafft, aber es ist da oben immer noch so hügelig. Da ist auch noch schön durch diesen Wald. Geht ganz leicht runter. Ein Zeichen, dass ich schon bald unten bin. Da kommt sicher ab und zu auch noch Wasser. Heute ist fast keines drin, da ganz wenig da drüben. geschafft, da unten, der Wanderweg links ab, jetzt haben wir so eine Hochfläche, Ein schöner Weg, da oberhalb Langau. Da unten ist schon Stadtgebiet. Überqueren wir die Elvis wieder. Die haben wir ja heute Morgen in Wicken beim Start schon mal überquert. Und da vorne ist bereits Langnau. Es geht unsere Wanderung Richtung Bahnhof.